Privet YouTube und herzlich willkommen hier zum weiteren FIFA 20 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, lang ist es her, sehr sehr lange ist es mittlerweile sogar schon her, dass ich das letzte Mal ein Squad Builder Battle hochgeladen habe. Und es ist wieder Zeit dafür und ich hab, wir haben hier einen sehr sehr geilen Spieler am Start. Und zwar Tilo Kera, der hat eine Future Star Karte bekommen. Er schaut sogar ziemlich nice aus, von den Werten her sehr sehr geil. Und ich habe ja natürlich meinen... Allerbesten Aufnahmepartner hier parat, mit dem ich immer aufnehme im Monatstakt. Kai, was geht? <lacht> Privat, Freunde. Schön, wieder hier zu sein. Thilo Kera geiler Spieler. Und ich denke, da kann man schöne Teams drum bauen. Wadia, ich würde sagen, ich halte rein. Okay, kannst du gerne machen. Was ich noch anmerken wollte, ich finde es so krass, und das habe ich gerade erst jetzt gesehen. Also Kera hat einfach 5 Sterne schwache Fuß, Mann. Das ist ja überragend. Okay. Habe ich gar nicht gesehen, heftig. heftig Mann. Als Innenverteidiger ist schon krass. Okay, dann äh, füge ich mal die ersten zwei Spieler rein. Äh, der Teuter ist bei mir eine Icon, und zwar Lehmann. Und der linke Innenverteidiger ist Sanchez von Tottenham. Lehmann raus! Als Maul. Lehmann und Diallo. <lacht> Digga, wie kommst du ich auf hab... Lehmann? Die billigste Icon, ich habe ihn mir auch angeschaut. Oh Mann, ich dachte, <lacht> das ist so ein safer Weg. <lacht> Stürme ins Tor. <lacht> das kannst du nicht ganz schön. <lacht> Egal, ich gleich rein, ich halte meine Spieler rein. Alter, dieses squad battle geht schon mal richtig los. Richtig, richtig gut da, los. Wenn du mir jetzt den Torhüter auch wegsnipest, ne, das wäre blöd. Nicht. Ich hab Rufier und Diallo. Eine Chance, ich habe Süle und deswegen. Ding. Ah, fuck yes. man! Das kann ja nur ein lustiges Villa battle hier werden. Du willst einen Stürmer ins Tor, gell? Aber sowas, war nie fuck. ja! Ja, okay Leute, dann sehen wir uns gleich bei den nächsten Spielern. Yes. Okay Leute, wir kommen jetzt zu den Außenverteidigern, aber bevor wir zu den Außenverteidigern kommen, will ich nur kurz hier erwähnen, falls euch natürlich solche Squad Battle Battles gefallen und ihr mehr davon sehen möchtet, smasht auf jeden Fall mal einen Like-Button und wir haben natürlich auch ein Video beim Kai aufgenommen, ist der erste Link in der Videobeschreibung, Aber ich vergessen zu erwähnen am Anfang, deshalb checkt es auf jeden Fall ab und jetzt kommen danke, wir danke zu den Außenverteidigern, ich würde sagen, ich halte diesmal zuerst rein und hoffe natürlich, dass ich dir jetzt endlich mal einen wegsnipen kann. Also... Ich weiß ja, dass du schlecht bist, was das angeht. Also Du bist nicht der beste Sniper, aber jetzt habe ich wirklich Angst. Ich bin in der Liga A geblieben. Ich habe Dagba und Bernhard genommen. Jetzt? Wen hast du genommen? Dagba? Dagba, das ist ein Silberspieler. <lacht> ich habe ich hab auch überlegt zwischen Bernard und Coursava. Ich habe mich ja für Kursawa entschieden. Und rechts habe ich mich für, Hen für Henrichs entschieden. Oh, okay, perfekt. Oh, Alles leck mich Fieger. doch, ey. Das gibt's doch nicht, man. Dann kriegt er wieder sein volles Team. Egal, mit Silberspieler kannst du von hier aus spielen. Ist mir wurscht. Okay, dann okay. komme ich zu meinen Außenverteidigern. Da krieg ich äh, schon ein bisschen Eierflattern, weil seitdem du Lehmann hast, Digga, bei jedem Einzelnen habe ich Eierflattern. Und zwar spiele ich rechts, spiele ich Atal und links spiele ich Angelino. Oh, Okay, kannst du beide haben. Also Atal war in meiner... Also Angelino wäre ich nicht gekommen. Ich habe Chilwell aufgeschrieben, weil Premier League kannst du ja jeden nehmen. Mhm. Und meine Auswahl war Munier, Atal oder Lala. Ich habe eben Munier genommen, mhm. von dem er passt. So, Jungs, ich habe bei Vardia zwei Spieler aufgeschrieben. Er macht gleich mein komplettes Mittelfeld. Wadia die zwei Sechser. Ich bin gespannt. Ja, okay. Es äh, könnte schon sein, dass du den hast, den ich hier reinballer und zwar spiele ich links Ndombele und rechts Sanson. Ndombele raus und ich habe leider den anderen Paredes aufgeschrieben. habe ich mir schon gedacht gehabt. Ich habe überlegt, zwischen Sissoko und Ndombele habe mich für Ndombele entschieden. Aber in diesem Squad-Battle treffe ich anscheinend schon die ganze Zeit die falschen Entscheidungen. Deshalb würde ich sagen, einfach ich halte jetzt hier mal rein und äh, bin gespannt auf jeden Fall, was du hier spielen werdest. Wir werdest. Wirst. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe drei Spieler von einem Verein. Kann ich dir schon mal sagen? Okay. Ähm, von Juventus. Okay. Ich höre noch nichts. Also äh, Kedira, Quadrado, Pjanic und Costa. Ja, du kannst alles behalten. Ich bin in die Bundesliga gegangen. Und habe äh, Coman, Nkuku, Reus und Sancho aufgeschrieben. Dann würde ich sagen, dann halte ich zuerst mal rein. Meine zwei Spieler, deine zwei Stürmer. Ich habe keine Ahnung, was du da nimmst. Ähm, Immobile und Caputo. Okay, ich habe Ibra und Lukaku aufgeschrieben. Ja! Ey, das spiel mir dein Voll-Team, ey. Yes, es yes, wichtig. Yes, ich, ich kann jetzt richtig schwitzen. Okay. Ähm, ich, ich leg mal los. Und zwar mit dem zentralen ZOM. Da spiele ich, wenn ich den Verein habe, weiß ich nicht. Ja, spiele ich Juan Mata. Dann spiele ich rechts äh, Reine Adelaide. Wenn man so ausspricht. Keine Ahnung. Im Sturm spiele ich Martial. Und links spiele ich Lingard. Reine Adelaide raus. Sonst habe ich keinen. Hast du den? Ja. Ich habe Dembele, jeder Payet und... Äh, reine Addeleide. Das, das ist okay. das, das, das ist eine scheiß SPC, die man abschließen konnte, dass du die halt auch aufschreibst, das ist ja Wahnsinn. <lacht> oh Mann, Alter, das ist so krank, Mann. Mit drei bronze das kann ja richtig lustig werden. Alter, ich... Nee, ja, nein. das ist, Ich find's... Ich find's Hammer. Ich find's, ich find's eine gute Sache, muss ja, ich sagen. Ja, finde ja, ich, finde ich schön, dass es Hammer findest. Danke, Bruder, danke. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, also ihr könnt euch, ich weiß nicht, hast du das Team fertiggestellt schon bei dir? Ich jetzt fertig. Okay, dann könnt ihr euch jetzt eigentlich das Team so anschauen, also so werden wir gleich äh, ins Spiel gehen. Ich natürlich mit meinem überragenden äh, Sterling im Tor, <lacht> Bronze eine Bronze-Stürmerkarte von, ähm, von Tottenham <lacht> und äh, zwei weiteren Bronzespielern. Und äh, ich sag mal, das Team allgemein ist ja auch nicht so top mal mit Lehmann und äh, den anderen Karten, die ich hier eigentlich eingeplant hatte, wäre es an sich ziemlich chillig geworden. So wird es ein bisschen schwierig. Mal gucken, wie es sein wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich mal in game Ach Mann, das ist so schlecht. Ah, Mann, besser. <lacht> Ja, hey Mann, den ist kreuzig. Ja okay. ja, okay, der war aber nicht mal so schlecht geschossen, ne? Keine Chance. Mom! Keine Chance, machst du gut. Keine Chance. Also, Mom. Let's go! Nee, ich brauch, ich brauch da nicht zocken, keine Chance. Momentan eine Verfassung von Vadia kann ich nicht machen. Guck mal, ich habe genau, hab genau gewusst, was er macht. Ich habe mich da hingestellt, der Ball kommt trotzdem durch. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern soll. Ich habe keine Ahnung. Also in der momentanen Verfassung von Vader kann ich ihn in FIFA nicht, nicht schlagen. Außer halt mit die a lack GG. GG. Jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir noch eine Aufnahme bei dir, Bro. Und da werde ich wahrscheinlich keinen... Äh, hoffentlich äh, die ja, Spieler aber nicht. Vier äh, Schüsse aufs Tor, vier Tore, das ist schon hart. Was sind da? Hast du was Wertvolles? Ja, pff. ja gut. Kekera, 89er Immobile. Hast du 89er Immobile? Äh, du 89er, Immobile? Das ist 89er Immobile, der nichts getroffen hat. Hast du ein rotes was? Nein. Ja, was mache ich jetzt? Und halt rote Karte kaputo wäre halt auch nicht schön. Okay. Ja, ich bin bereit. Okay, drei Picks. Ich habe jetzt hier rechts äh, neben mir Football offen. Und gehe mal so ein bisschen so durch, wie ich es machen würde, wenn ich äh, jetzt die Spieler hätte, die du, du hättest, wo ich sie vielleicht hinstellen würde. Oh. Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach den Torwart, den rechten Mittelfeldspieler und den rechten Stürmer. Welchen Mittelfeldspieler? Den rechten Mittelfeld. Und den Torwart. Rechter Stürmer, RM und äh, Torwart. Also du hast den roten Caputo getroffen schon ein bisschen weh, ist echt nicht schlecht, roter Caputo, Douglas Costa und Ruffier, momentan kann ich ihn nicht schlagen, mit einfachen Mitteln, funktioniert nicht und es funktioniert mit der SBC, Douglas Costa, Caputo und Ruffier sind weg und das Pack öffne ich dann noch für euch und dann, ja, würde ich sagen, so für was hast du 81 plus? Nee, 82, zwischen 82 und 88, was sind da für weg Ja, keine Ahnung, so ein zwischen 82 und 88er Spieler gibt es da jetzt. Aber ich habe natürlich einen 82er. Oh. Dann hoffe ich natürlich, dass euch dieses squad battle hier gefallen hat. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würdet mich auf jeden Fall, würdet uns auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen. Und ja, falls ihr noch kein Abo auf diesem Kanal da gelassen habt, könnt ihr das gerne natürlich auch machen. Ist ja komplett kostenlos. Und vergesst auf jeden Fall nicht, das äh, Video beim kai zu checken. Da haben wir auf jeden Fall auch noch eine Aufnahme aufgenommen. Ähm, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Einfach rübergehen, äh, sich das Video anschauen. Wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Bin mir 100% sicher. Und in dem Sinne war es das von mir. Und ich würde Kai natürlich die letzten Abschlussworte überlassen. Ja, Jungs, es hat mich wieder gefreut, dabei zu sein. Äh, gut, wie gesagt, ich bleibe dabei. Momentan kann ich nichts gegen den lieben Wadia ausrichten. Äh, in seiner momentanen Verfassung. Deswegen ja, war es abzusehen. Aber trotzdem, Aufnahme geht trotzdem. Squad Builder Battle macht weiterhin Spaß. Auch wenn du mal auf den Sack kriegst. In dem Sinne, tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.